Da sind wir wieder. Herzlich Willkommen in unserem Solavana Biogarten. Ja, eigentlich sind wir alle ein wenig verzweifelt, weil es seit vielen Tagen nicht geregnet hat. Die Erde ist schon ziemlich ausgetrocknet, ihr seht es hier auf dem Video. Und obwohl der Wetterbericht wirklich schon zwei, drei Tage lang Regen gemeldet hat, ja, kommt einfach kein Regen, es scheint immer die Sonne. Total verrückt. Ja, und heute werden wir uns erstmal mit den Beschriftungen der einzelnen Beete beschäftigen. Denn gerade wenn die Pflanzen noch so klein sind, erkennt man sie nicht so genau. Ja, und wir als Neugärtner sind da sowieso etwas überfordert, würde ich mal gelinde ausgedrückt sagen. Und außerdem hat unsere Bäuerin auch einige Parzellen freigelassen, welche wir selbst bepflanzen können und die möchten wir natürlich auch gerne herausfinden. Ja, und nun geht's ans Hacken und Unkraut entfernen. Man hat uns gesagt, dass einmal Hacken, dreimal Gießen ersetzt. Und das ist schon sehr enorm. Die Salate sind noch recht klein und viel Unkraut gibt es auch noch nicht, Gott sei Dank, denn dann kommen wir heute schneller voran. Auch die Zwiebeln und der Lauch sind noch sehr schlank. Es sind eben die jungen Pflanzen. Ja, aber sie sehen süß aus, finde ich. Und alle haben sie Durst. Uiuiui. Aber wir lockern einfach die Erde ringsum vorsichtig auf und schauen dann mal, wie das alles so gedeihen wird. Es ist ja auch Bioanbau, was wir hier machen und da gehört vielleicht dann auch diese besondere Bewässerungsmethode dazu. Also also ich passe mich an und vertraue der Bäuerin, denn die hat ja wohl genügend Erfahrungen schon gesammelt. Also. Bei diesem Beet bin ich wirklich total überfragt. Hier soll laut Anbauplan Spinat gepflanzt worden sein. Und wenn ich jetzt so schaue, ich kann irgendwie überhaupt nichts erkennen. Vielleicht sehen die erfahrenen Gärtner unter euch mehr als ich. Also mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als einfach abzuwarten bis die Pflanzen größer werden. Aber das Problem ist eben, dass dann auch das Unkraut größer wird und ich dann trotzdem noch ganz genau schauen muss. Naja, also es wird schon sehr spannend bleiben. Und ich sage jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.